Telemon, aka Teleman, besser bekannt als Demekan271 Peter Luma, ist eine Hybridsorte aus der Mischung von Banana, OG, Dosidos, Dosidos, Dosidos, irgendwas, mit Papaya. Vor allem bekannt für seine Fähigkeit, den Libido zu steigern. Mmh, oh. Also zum Geruch kann man nur sagen, so geht in die nutzige Richtung, man riecht auch ein Hau von Banane, die Papaya riecht man jetzt nicht, aber man schmeckt sie. Von der Haptik her eine sehr feste, stabile Blüte auf jeden Fall, sehr ergiebig, nachdem man sie durch den Grinder gehauen hat, so, aber... Bei einem THC-Gehalt von 26,6% und einem CBD-Gehalt unter einem Prozent. Auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, langsam dosieren und sich eben Stück für Stück an eine höhere Dosierung ranpassen. Im Internet berichten Nutzer, dass sie vor allem bei Angstzuständen und Depressionen sind. Für mich als ADHS-Patient kann ich nur sagen, dass sie wunderbar beruhigend ist. Eine unglaublich wertvolle Blüte für den Abend nach getaner Arbeit, um einfach intensiv zu chillen, in die Couch einzusinken und einen Feierabend zu genießen. Also, ich bin ja mal weg, gell? Hier passiert jetzt nichts mehr. Schönes Wochenende!